Willkommen auf der Märcheninsel bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Ich lese euch eine Kindheitsgeschichte vor. Kindheitsgeschichte, Schulzeit. Das erste Schuljahr war nicht schwer lernmäßig. Es war zwar schwer für mich, mich an den Rhythmus zu gewöhnen, die vielen Menschen um mich, die Anweisungen der Lehrer, aber ich war sehr lernbegierig. Ein Trost war auch Peter, unser Kater. Er begleitete mich jeden Morgen bis zur Hauptstraße. Ich bückte mich, streichelte ihn, ging über die Grenze. Ich blickte zurück, da saß er, blickte mir nach. Ich weiß nicht, ob er den ganzen Morgen so da saß und wartete. Denn wenn ich nach der Schule kam, begrüßte er mich freudig. Ich denke aber, dass er zwischendurch in den Wiesen umherstreifte und sich seine Beute fing. Meine Mitschülerinnen erstaunten das sehr. Einige Mädchen kamen im Lauf der Zeit oft zu uns. Niemand hatte so viele Tiere wie ich. Um 13 Uhr aßen wir dann zu Mittag. Unser Vater kam mit seinem alten riesigen Fahrrad vom Büro nach Hause. Wir freuten uns immer, wenn er kam. Er hatte Geduld für uns alle. Wir hatten damals ja schon die Stiefmutter. Dann machten wir Hausaufgaben. Rechnen, mein Qualfach, Erledigte ich zuletzt. Begleitet von den Ratschlägen meiner älteren Geschwister. Dann war endlich Freizeit und jeder konnte tun, was er wollte. So verging das erste Schuljahr. Mein Zeugnis war gut bis auf Rechnen. Das zweite Schuljahr war dann schon anders. Wir hatten das ABC gelernt und im zweiten Schuljahr mussten wir es neu lernen in Südherlin. Deutsche Schrift. Unsere Familie wurde auch kleiner. Die beiden ältesten Brüder waren mit Schule und Lehre fertig. Der Krieg kam. Beide gingen zu den Soldaten. Später wurden dann beide Schwestern ein Dienst verpflichtet. So blieben nur noch Vater, Stiefmutter, Erwin, Karlheinz, das Herr Männle und ich zu Hause. Es begann die heimliche Angst vor der Zukunft. Es begann aber auch der eiserne Wille, durchzuhalten, die Heimat zu verteidigen. Denn man hatte uns eingehämmert, dass unser Vaterland von allen Ländern ringsumher angegriffen würde. Es ist schwer zu verstehen heute, wie es damals war, wie wir von Kind an förmlich verführt wurden. Und dazu kam, dass sie gute Mittel fanden unsere Begeisterung zu wecken. Heimatliebe, Arbeit für alle, Jugend- und Kinderlager, Lagerfeuer, Romantik. Aber das ist ein weites Feld und das Erwachen war grausam. Und der Preis unsagbar hoch. Zurück zur Schule. In der vierten Klasse kam dann die Entscheidung für uns alle. Ein kleiner Teil der Klasse wechselt zum Gymnasium. Das waren in der Hauptsache Kinder aus reichen Elternhäusern. Die Gymnasien kosteten damals Geld. Dann gab es noch eine, noch, noch eine Möglichkeit, die Begabten auslese Kostete kein Schulgeld, nur die besten Schüler hatten eine Chance. Wer in Frage kam, entschied der Klassenlehrer. In der vierten Klasse hatte ich das Pech, den Lehrer, der mich nicht leiden konnte, als Klassenlehrer zu haben. Er las seine Auslese vor, schloss sein Buch und schaute mir direkt in meine angstvollen Augen. Ich war eine gute Schülerin. Meinen Namen hatte er nicht genannt. Er genoss, er genoss sichtlich meine Enttäuschung, machte eine lange Pause und dann sagte er ganz beiläufig und vielleicht auch noch die Helga M. Ich atmete auf, war aber sehr gedemütigt. Und hasste ihn sehr. Nun, wir waren etwa 15 Auserwählte, machten eine Probezeit durch, dann blieben noch etwa sechs Mädchen übrig. Dann wurde aus den Mädchen aller Stadtteile, die ausgewählt wurden, Klassen gebildet. Von nun an fuhren wir aus allen Stadtteilen in die Stadtmitte, wo die Schule, die Hauptschule genannt wurde, eingerichtet war. Ich war sehr glücklich darüber. Den Geld für das Gymnasium hätten wir nicht gehabt. Für heute ende ich. Es ist sehr schwierig für mich, dies alles zu erinnern, zu sortieren, es richtig zu bringen. Also bis zum nächsten Mal. Gute Nacht und Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Janik.